Und los geht's. Also, für, äh, wenn man etwas nicht kennt, das ist wirklich ein sehr fortgeschrittenes Niveau. Wenn etwas nicht bekannt ist, bitte die vorherigen Videos schauen oder die Links darunter. Und jetzt hier äh, Integrale von weiteren Funktionen. Das ist genauso leicht wie bei, der, äh, von, bei den Ableitungen von weiteren Funktionen. Da sind halt ein paar Funktionen und man muss halt die Integrale berechnen. Entweder kennt man das schon auswendig oder schaut man in eine Formelsammlung, je nachdem was da erlaubt ist. Und man, äh, wenn man die Formelsammlung wenn man die Formelsammlung schaut, dann sieht man schon, dass zum Beispiel die, äh, das Integral von Sinus halt minus Cosinus ist. Und von dieser Funktion halt ist das äh, ein natürlicher Logarithmus und so weiter und so fort zunächst einmal aber bei solchen aufgaben ist es lieber wenn man wurzel oder äh, eine eine potenzzahl im in einem Nenner hat das erst in eine einfache potenzial zu umwandeln das bedeutet jetzt hier haben wir das hier nur umgeformt also 0,4 durch v hoch 3 das ist 2 Fünftel, halt das so viel ist 0,4 mal v hoch minus 3 ja? das ist die einfache regel über äh, potenzen und dann, wenn man hier so die äh, Funktion wieder schreibt, dann steht sie so hier. Ja. Man könnte auch hier 3 mal v hoch minus 1 sein, ist egal. Auf jeden Fall, man kann da in der Formelsammlung herausfinden, dass die, äh, das Integral von dieser Funktion v hoch minus 1 oder 1 durch v, das ist der natürliche Logarithmus. Und bei diesen Funktionen, man muss halt die äh, Hochzahl um 1 erhöhen und dann durch diese neue Hochzahl dividieren. Ja. Und äh, wenn man das macht, halt dann bekommt man das Ergebnis, das man hier sieht. Ja. und Ich, ich habe jetzt hier das V hoch 2 unten geschrieben. Es stand hier V hoch minus 2. Es gibt sowieso einen Nenner. Das kann man also unten bringen und ohne Minus dann schreiben. Sonst sollte es schon verständlich sein. Ja. Und dann bei der zweiten Aufgabe. ja Hier sollten wir erst äh, das wieder äh, umwandeln, ja, damit es leichter ist, machen wir hier ja, das ist das schon gemacht, also das hier die, die Wurzelspotenz wird zum Nenner und weil es im Nenner steht in einem Bruch, das Ganze wird es zu Minus in der Hochzahl ja. und wenn man jetzt hier die in de, de, das Integral berechnet dann muss man die Hochzahl immer hier um 1 erhöhen, minus 3 Viertel plus 1, das ist 1 Viertel ja, und durch diese Zahl halt, ja. Und das habe ich jetzt hier in einem Schritt gemacht, das ist ein bisschen kompliziert, aber wie auch immer, minus 3 Viertel plus 1 ist 1 Viertel und 5 durch 1 Viertel, da muss man 4 mal 5 berechnen. Also, das ist fünf, äh, durch 1 Viertel das ist so viel wie 5 mal den Kehrwert von 1 Viertel, also mal 4. Das bedeutet, wir haben jetzt 20 hier. Und das, die Hochzahl haben wir einfach da gerechnet, 1 ist halt 4 vier Viertel, minus 3 plus 4, das sind 1 Viertel. Und... Äh, minus Sinus T, ja, das ist die, äh, die, das Integral von Cosinus T. Und hier, da war die Hochzahl 1, sie würde jetzt hier um 1 erhöhen, das ist also der Quadrat halber. Und da war die Hochzahl Minus 3. Minus 3, äh, die, hier ist de, der Nenner halt Minus 3 plus 1 minus 2. Minus von Minus wird Plus dann halt sein, Und dort haben wir die 2 geschrieben. Und oben haben wir halt Minus 3 plus 1, das ist Minus 2 geschrieben. Und man kann das auch dann so schreiben, weil halt, äh, der Nenner ist halt äh, die Wutepotenz und äh, das von oben kann man auch unten bringen und das Minus wird dann zu Plus. Also dann braucht man das nicht mehr schreiben. Gut, und entsprechend arbeitet man bei, diesen, bei dieser dritten Aufgabe hier. Wobei hier ist auch ein bisschen interessant das zu sehen, weil wir erst das hier wieder in eine in eine einfachere Form umwandeln wollen. Und das ist halt hier, wenn wir die Wurzel von einem buch oder einer, äh, einem Produkt, das geht auch beim Produkt, aber nicht bei einer Summe oder einer Differenz, ja? dann können wir äh, die dritte Wurzel von 27 und die dritte Wurzel von äh, b hoch 7 berechnen. Und die dritte Wurzel von 27, das ist halt 3, weil 3 hoch 3 halt 27 ist. Und dann der Rest, was da bleibt, ist 1 durch äh, b und äh, nicht t <lacht> wie auch immer das muss ich danach korrigieren äh, also das muss hier bestehen stehen das korrigiere ich gleich äh, das ist b hoch minus weil das im Nenner steht und das geht hier ohne Bruch und die Potenz äh, die Potenz äh, die Wurzelpotenz wird hat so Nenner da korrigieren wir das gleich vielleicht wo stehts beta gut fertig Gut. Und äh, b ist hier die unabhängige Variable. Und wir haben jetzt die äh, Funktion jetzt hier äh, ohne Wurzel und so weiter geschrieben. Und wenn man das jetzt hier integriert, das ist e äh, leicht. Habe ich hier nicht gemacht. Man muss hier. Ah, doch, äh, e hoch b. Äh, das ist die äh, Expon äh, Exponentialfunktion. Und die bleibt H, äh, gleich, sowohl bei. Äh, integrieren als auch beim Ableiten und diese Funktion wird um 1 erhöht, minus 7 Drittel plus 1, also minus 7 Drittel plus 3 Drittel, das sind halt minus 4 Drittel, ja? die 4 bleibt unten, also, oder mal 3, äh, mal 3 Viertel, ja, und 3 mal 3, das ist 9, also 4 bleibt unten, also man sollte sich schon auskennen mit Bruchrechnungen hier, wer nicht macht, Macht ihr einfach die Bruchrechnung jetzt hier. so 3 durch minus 7 Drittel plus 1. Schreibt ihr einfach die Bruchrechnung irgendwo anders. Und schaut ihr das entsprechende Video, wenn ihr das nicht äh, auskennt. Äh, und äh, die äh, Funktion von, äh, die, das Integral von einer Konsta äh, konstanten Zahl. Und das mit K ist eine Konstante hier gemeint und keine Variable. ja Das bedeutet dann, dass wir haben K mal B. Ja? Das ist dann das Integral. Und dadurch haben wir das Ergebnis jetzt hier. Berechnen. Was hier im Ganzen äh, interessant ist, habe ich schon hier extra gemacht. Hier ist B die äh, abhängige Variable, V die unabhängige, da ist V die abhängige und T die unabhängige. Und ganz unten ist T die äh, abhängige und B die unabhängige. Also es bedeutet, alles kann äh, jede Rolle spielen, es spielt keine Rolle. Das ist wichtig ist, wie, wie die Schreibweise ist und dadurch kann man erkennen, was die abhängige und was die unabhängige Variable ist. Das war's.